Erstmal ein großes Dankeschön an Molly und Roberto, zwei neue Förderer auf Patreon, AuthenticGermanLearning.com schrägstrich donate. Und äh, ja, ihr Förderer seid äh, diejenigen, die dieses Projekt möglich machen, zusammen mit den Leuten, die schon das E-Buch gekauft haben. Äh, eure Unterstützung hilft mir, diesen Kanal größer zu machen, besser zu machen. Und ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe oder ob ich es komplett vergessen habe bis jetzt, aber Authentic German Learning existiert jetzt seit über einem Jahr. Das ist doch echt! Toll! Authentic German Learning existiert seit über einem Jahr. Im Oktober letzten Jahres habe ich angefangen, mir zu überlegen, wie möchte ich dieses Projekt gestalten. Ich habe angefangen, mich zu bilden darüber, wie man eine Webseite aufbaut und wie man einen YouTube-Kanal startet und äh, ich habe erst äh, ein bisschen später, eventuell Ende Oktober, Oktober oder Anfang November, damit angefangen wirklich die Webseite aufzubauen. Das heißt, äh, ich, man kann jetzt schon sagen, dass Authentic German Learning über ein, Mon äh, über ein Jahr äh, existiert und äh, der YouTube-Kanal existiert über ein Jahr. Ich denke, mein erstes Video ist auch äh, schon über ein Jahr alt. Äh, äh, also, es ist echt, äh, echt toll, ja? Also, über ein Jahr machen wir das hier. Über ein Jahr gibt es äh, diese YouTube-Videos und über ein Jahr äh, lernen Menschen mit Authentic German Learning Deutsch und über ein Jahr wächst auch die Gemeinschaft, ja? Wir haben jetzt über 500, 600 Leute oder ich glaube sogar noch mehr in der Facebook-Gruppe und die Gemeinschaft wächst immer und immer weiter und ich denke, es ist total toll, dieses, dieses Wachstum, was wir erleben und ich bin auch immer erstaunt, wie, wie, wie schnell das geht, ja? Es geht jetzt auch immer schneller voran. Also, Fast jeden Tag gibt es äh, zehn, Leute, zehn weitere Leute, die ähm, den E-Mail-Kurs abonnieren und äh, meine E-Mails bekommen und äh, so lernen. Also es ist echt, ähm, ja, ich finde es echt toll und deswegen möchte ich mich auch bei euch allen bedanken. Ja? Vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass du dabei bist. Vielen Dank, dass du likest und äh, deinen Daumen hinterlässt bei den YouTube-Videos und äh, dass du ähm, den, den Kurs abonnierst dafür, dass du das E-Buch kaufst. Ja, ähm, ich, das das E-Buch, denke ich, ist gerade äh, etwas, was sehr vielen Leuten hilft, ja, weil es wirklich sehr viel äh, Material ist und mit einem Hörbuch, das man sich unterwegs anhören kann und so. Ähm, also, wenn du daran interessiert bist, dann geh einfach auf AuthenticGermanLearning.com und dann dort gibt es ein... Äh, im Menü gibt es ein Punkt äh, E-Buch, ja? Äh, dort äh, kannst du das E-Buch bekommen und das Hörbuch. Und ähm, ja, also die Leute, die das E-Buch gekauft haben und die Leute, die spenden, ja, also ihr seid wirklich die, die dieses Projekt möglich machen. Ja, und selbst die Leute, die entweder kein Geld haben äh, oder aus anderen Gründen äh, sich das E-Buch nicht leisten können, äh, ihr liked zumindest und ihr schreibt Kommentare und, äh, und all sowas, ja. Äh, ich weiß das alles total zu schätzen, ja, das ist echt. Es ist echt äh, richtig toll, dass, dass dieses Projekt schon seit über einem Jahr existiert und ähm, ich weiß, dass in einem Jahr es noch viel besser werden wird. Ja? Ich habe sehr viele Dinge geplant, immer wieder denke ich äh, an, an diese, die ganzen Ideen, die ich, die ich geplant habe und ich habe auch eine klare Vers Vision wohin es geht. Ja? Ich bin jetzt dabei, fleißig an der Authentic German Learning Akademie zu arbeiten, jetzt mehr denn je, besonders weil ich jetzt auch einen regelmäßigen, einen regelmäßigen Rhythmus habe mit diesen Videos. Ja? Ich habe jetzt Routine bekommen mit diesen Videos und vielleicht ist dir das schon aufgefallen, aber diese Videos kommen jetzt jeden Tag um 17 Uhr. Ja? Jeden Tag um 17 Uhr, weil ich die schon äh, vorgeplant habe und ähm, deswegen, äh, ja, habe ich, hab ich sie schon vorgeplant und deswegen kommen die jeden Tag um 17 Uhr. Ja? Ähm, nicht mehr lange warten, äh, die, die sind immer äh, pünktlich erhältlich. Und äh, dadurch, dass ich diese Routine habe, habe ich jetzt mehr Freiraum, äh, an der Akademie zu arbeiten und dort äh, ist, wird die Arbeit, äh, also, ja, die Arbeit macht Spaß und äh, ich, ich kann, kann es kaum erwarten, euch die Akademie zu zeigen und zu sagen, hier, ähm, es geht los und ich werde ähm, sie auch bald starten ja? ähm, und ich werde ähm, schon mal ein paar Leute reinlassen und äh, dann diese, diese Akademie äh, immer weiter wachsen lassen. Ja? Ich werde immer weiter Material hinzufügen und ich werde immer weiter, ähm, basierend auf euer Feedback, die Akademie verbessern. Ja? Und, äh, ja, und in einem Jahr wird die Akademie praktisch komplett sein, also was heißt komplett, aber sie wird äh, so weit gewachsen sein, dass wenn ihr irgendetwas haben wollt, dass das die Chance ist, dass es in der Akademie ist. Ja? Ähm, also am Anfang werde ich wahrscheinlich viel Feedback bekommen, hey Marco, kannst du äh, Meditation aus äh, Tonaufzeichnung machen oder kannst du Redewendungen erklären oder kannst du ähm, dieses eine Konzept aus der deutschen Sprache erklären, ja, und äh, ich erwarte, dass ich ganz viele solche Anfragen bekomme und dann kommt das alles in die Akademie rein und dann habt ihr praktisch für alles, was ihr irgendwie brauchen könntet, ja, alles, was, was euch irgendwie bei der deutschen Sprache hilft oder alles, was euch, ähm, was, was was ihr wissen wollt über persönliche Entwicklung wird es alles dort sein ja und es wird sehr strukturiert sein. Ein Nachteil von diesen Videos, oder was heißt Nachteil, also, ähm, also ein, na, ein Vorteil bei diesen Videos ist, dass ich ähm, euch so kleine... Blicke geben kann. Ja, ich kann so über mehrere Themen reden und dann mal hier ein bisschen, da mal ein bisschen, da ein bisschen. Und wenn ihr Struktur haben wollt, wenn ihr wirklich einen Kurs haben wollt, der euch das wirklich Schritt für Schritt erklärt. Ja, über Werte, Ziele, Zeitmanagement, Produktivität, äh, deutsche Kultur, deutsche Städte, ähm, also was. In der Akademie wird es das alles sehr strukturiert geben und sehr Schritt für Schritt und auch in kleinen Häppchen, ja, sodass ihr das sehr gut konsumieren könnt, ja. Und in Zukunft wird es eventuell sogar auch noch ein Forum geben und ihr habt die Möglichkeiten, ein soziales Netzwerk zu bilden, also Freundschaften zu schließen auf dieser Plattform. Also es sind alles so Ideen, die ich habe, so eine Vision, die ich habe. Und äh, ja, das ist meine Vision für die Zukunft und äh, vielen Dank fürs Anschauen. Das war ein sehr langes Video. Ähm, ich hoffe nicht zu lang. Ähm, aber ja, das ist, das ist einmal ein Rückblick. Ähm, ein Rückblick bezüglich des letzten Jahres. Ja, es gibt jetzt Authentic German Learning seit einem Jahr und dann eine Zukunftsvision für das nächste Jahr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war inspirierend und hilfreich und äh, ich habe ziemlich schnell gesprochen. Das heißt, wenn du das verstanden hast, dann alle Achtung. Super. Bis morgen. Tschüss.